Herzlich willkommen zum Smarter Entwickeln Podcast, heute mit der Folge sequenziell, nicht parallel oder wer alles gleichzeitig will, kriegt alles später. Nehmen wir fünf Projekte, je zwei Monate Dauer, insgesamt zehn Monate Arbeit. Fokussieren wir uns dabei einfach mal auf eine Abteilung, hier im Beispiel die Konstruktion. Das erste Projekt ist nach zwei Monaten fertig, das zweite Projekt nach vier Monaten, das dritte Projekt nach sechs Monaten das vierte nach acht und Sie haben es erraten, das fünfte Projekt ist nach zehn Monaten fertig. Soweit, so gut. Soweit, so einfach. Jetzt lassen wir die echte Welt rein. Alle Projekte sind im Budget. Wir haben sie in der jährlichen Budgetierungsrunde alle genehmigt und äh, beschlossen, dass wir sie machen. Wir haben die Projekte auch alle für wichtig gehalten. Wir haben alle Priorität 1 Darüber hinaus gibt es keine Priorisierung unter den fünf Projekten. Also keine Reihenfolge. So eine Diskussion führt ja zu Siegern und auch zu Verlierern. Und warum sollte man sich die Mühe machen? Haben doch alle die Prio 1, die werden doch alle gemacht. Also starten wir fünf Projekte. Was macht die Konstruktion? Sie ordnet Ressourcen zu. Zwei Konstrukteure auf das Projekt, zwei Konstrukteure zu dem Projekt, zwei Konstrukteure zu dem Projekt, zwei zu dem Projekt, zwei alle Projekte laufen voran, keiner ist benachteiligt, jeder kriegt, was er wollte. Sollte mal ein Projekt schneller laufen und ein anderes unter dem Zeitplan zurückfallen, werden Ressourcen verschoben, sodass dasjenige, was zurückgefallen ist, wieder auf Augenhöhe mit den anderen ist. Das Ergebnis, nach zehn Monaten sind fünf Projekte fertig. Hm. Wir hätten das erste Projekt schon nach zwei Monate fertig haben können, also acht Monate früher. Und jetzt ist es erst nach zehn Monaten fertig. Das heißt, der Mittelrückfluss kommt erst nach zehn Monaten, der Nutzen von dem Projekt kommt erst nach zehn Monaten. Wo sind wir da falsch abgebogen? Die erste falsche Abwägung, die wir genommen haben, ist, Priorität nach Klassen funktioniert nicht. Es ist die einfache Variante. Sie tut keinem weh. Sie vermeidet Konflikte, wir müssen uns nicht streiten, ob jetzt das oder das wirklich Vorrang hat. Sondern, wenn das Projekt von Herrn Müller Prior 1 hat, dann kriegt auch das Projekt von Frau Meier Prior 1. Dann ist alles gerecht und dann ist alles gut. Nein, es ist nicht gut. Für mich ist das Feigheit vor dem Feind, weil die Führung an dieser Stelle nicht geführt hat, sondern sich rauslaviert hat und gesagt hat, ja, es ist alles gleich wichtig. Ich kann die Menschen verstehen, das ist ein unangenehmer Konflikt. Es ist lästige Arbeit, an so einer Stelle diesen Konflikt auszutragen und zu einer Reihenfolge zu führen, die dann auch im ganzen Haus akzeptiert wird. Aber auch das hat wieder eine Grundursache, nämlich, dass es keinen einheitlichen Maßstab gibt, sondern dass wir die Interessen von Herrn Müller gegen die Interessen von Frau Meier abwägen und sie das ausdiskutieren lassen. Dabei haben wir doch eigentlich nur ein Interesse. Wir wollen mit der Entwicklung Geld verdienen. Geld für diese eine Firma Konkurrenzdenken innerhalb der Firma hat eigentlich keinen Platz. Konkurrenz soll nach außen gelebt werden. Damit ein Projekt gut läuft, brauchen wir auch eine gute Projektleiterin. Sie muss durchsetzungsstark sein. Sie muss die Ressourcen sicherstellen, notfalls erkämpfen. Sie muss ihr Projekt durchsetzen. Und das machen wir mit allen fünf Projekten. Das offizielle Motto ist, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Wir lassen die Projektmanager wie Gladiatoren in den Ring und lassen die Projekte gegeneinander kämpfen. Zugegeben, das ist eine etwas radikale Wortwahl und ich übertreibe hier aber auch nur ein kleines bisschen, denn das ist genau das, was wir tun. Wir geben jedem Projekt das Ziel mit: setz dich durch und führe dich zum Erfolg. Und wir lassen einem freien Spiel der Kräfte mit Reibungsverlusten die Projekte sich gegeneinander aufwiegeln. Meine Meinung hier, Konkurrenz ist nach außen viel besser aufgehoben. Aber warum konkurrieren die Projektmanager? Nun, weil wir eine Priorität nach Klassen gemacht haben und alle, Pri alle Projekte die gleiche Priorität haben. Insofern haben wir gar nicht priorisiert. Hätten wir ordinal priorisiert mit erster, zweiter, dritter, vierter fünfter wirklich der Reihenfolge nach, dann wäre klar, welches Projekt in welcher Reihenfolge zu laufen hat. Und dann wäre auch klar, wie mit Konflikten zwischen Projekten umzugehen ist. Eine Reihenfolge macht aber Gewinner und Verlierer. Und häufig haben wir nicht den Mut dazu, explizit auszusprechen, dass etwas wertvoller ist als etwas anderes. Frage an Sie. Ist Ihre Organisation reif genug dazu? Ja, können Sie so eine Diskussion intern führen? Denn häufig ist es doch so, wir haben Interessen in der Firma und unsere Interessen sind alleine dadurch gewahrt, dass wir es schaffen, aus einem Projekt, das uns wichtig ist, ein Priorität-1-Projekt ist. Die dritte falsche Abbiegung ist, dass die Abteilung das Vertrauen genießen muss, dass, wenn sie sich auf ein Projekt konzentriert, die anderen Projekte zwar aufgeschoben sind, aus gutem Grund, aber nicht aufgehoben sind. Wir brauchen hier Transparenz und die Abteilung, die die Projekte nacheinander bearbeiten will, muss auch ein gewisses Maß an Vertrauen genießen, dass sie dieses dann auch nacheinander tut. Ansonsten wird der Druck groß sein, von jedem sein Projekt frühzeitig in die Arbeit zu kriegen und frühzeitig Ressourcen zugewiesen zu kriegen, damit er wenigstens etwas fortschritt hat. Das ist aber falsch, weil nur wenn wir uns auf das erste Projekt konzentrieren und dieses auch fertig machen, werden dann Ressourcen frei für die anderen vier Projekte. Warum ist es mir so wichtig, dass wir Projekte früh fertig machen? Warum? ist es mir nicht egal, dass wir die fünf Projekte nach zehn Monaten fertig haben. Nun, wir haben viele Vorteile davon, wenn ein Projekt früh startet und dann genug Ressourcen kriegt, um schnell fertig gemacht zu werden. Wir sind schneller am Markt. Wir haben einen schnellen Mittelrückfluss. Das heißt, der Nutzen von dem Projekt tritt schneller ein. Dadurch, dass das Projekt nicht so lange läuft, muss ich auch nicht so lange zwischenfinanzieren, zwischen dem Aufwand, den ich ja bezahle, sei es Arbeitsstunden oder oder Geld, das wir tatsächlich ausgeben. Und den Mittelrückfluss aus dem Nutzen des Projekts. Hier bei uns im Beispiel Entwicklung, dem Produktverkauf und der Marge, die dadurch generiert wird. Projekte, die kurz laufen, haben auch den Vorteil, dass zu dem Zeitpunkt, als sie definiert wurden, ein gewisses Verständnis vom Markt herrscht. Und dieser Markt sich nicht großartig ändert, wenn das Projekt schnell durchläuft. Wenn das Projekt langsam läuft, kann sich der Markt ändern und man müsste neu anfangen, nachsteuern. Auf jeden Fall wäre das Projekt aufwendiger. Ein schnelles Projekt ist einfacher, weil es ein nahezu stationäres Ziel probiert zu treffen. Nachteil? Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen eine klare Reihenfolge machen und wir müssen den Konflikt, der dabei entsteht, austragen. Das gehört dazu. Das ist Führung. Wenn man diesen Konflikt aber nicht als gleichberechtigte, nebeneinander stehende Interessen begreift, Herr Müller und Frau Meyer, sondern als ein übergeordnetem Ziel dienend begreift, wir wollen mit den entwickelten Produkten Geld verdienen, dann haben wir einen gemeinsamen Maßstab, an dem wir die Projekte messen können, an dem wir sehr wohl entscheiden können, was erstrangig ist, was zweitrangig ist und was drittrangig ist. Das beste Projekt mit dem besten Business Case wird halt einfach vorgezogen. Haben die Projekte, die später starten, aber nicht einen großen Nachteil davon, dass sie später starten, dieses dieses zurückgestellt werden, wogegen wir uns so sehr wehren, ist das nicht ein großer Nachteil für die Projekte? Drei, vier, fünf. Nun in dem Beispiel wurde das Projekt nach zehn Monaten fertig statt nach sechs Monaten. Und das Projekt 4 nach 10 Monaten statt nach 8 Monaten. Das heißt, dadurch, dass wir nicht priorisiert haben, sind alle Projekte nur später fertig geworden. Keines hat wirklich gewonnen dafür, dass wir nicht priorisiert haben, dass wir dem Konflikt ausgewichen sind. Insofern haben die Projekte, die später starten, zumindest was ihr Endstell ähm, Fertigstellungsdatum angeht, keinen Nachteil erlitten. Aber warum wehren wir uns dann so sehr dagegen? Nun, wir kennen das. Projekte, die nicht angefangen werden, Projekte, in die wir nicht investieren, Projekte, wo wir nicht schon Kosten rein versenkt haben, das sind Projekte, die können noch gekippt werden. Das sind Projekte, die können noch einkassiert werden. Hier müssen auch Eitelkeiten bedient werden. Leute, die ihre Projekte vorgeschlagen haben, wollen diese auch sehen, wollen auch sehen, dass daran gearbeitet wird. Teilweise sind die Projekte schon in Jahresziele eingeflossen und, und entwickeln alleine dadurch ein gewisses Eigenleben. Aber ist das denn schlimm? Ist das denn schlimm, wenn ein Projekt gekippt wird? Ein gutes Projekt gekippt wird? Weil wir Platz machen für etwas Besseres? Ist das ein Fehler? Ich sage nein. Denken wir an das übergeordnete Ziel. Wir wollen mit den neu entwickelten Produkten Geld verdienen. Und wenn wir einen besseren Weg finden oder einen besseren Weg zu finden geglaubt haben, dann sollten wir den noch gehen. Aber es gibt auch Vorteile eines späten Startes. Also auch die Projekte 3, 4 und 5, die später starten, haben tatsächlich Vorteile dadurch, dass sie später starten. Erstens haben wir hier noch kein Kapital gebunden, weil wir nicht schon mal losgearbeitet haben. Zweitens, wenn wir in einem dynamischen Marktumfeld sind, dann haben wir jetzt 4, 6, 8 Monate mehr Zeit gehabt, diesen Markt zu beobachten die Konkurrenz zu sehen, zu verstehen, was los ist und eventuell nochmal nachsteuernd auf die Projekte einzugreifen. Das heißt, wir sind besser informiert, was den Markt angeht, weil wir später starten, weil wir einfach mehr Zeit hatten, den Markt zu beobachten. Aber auch die Ergebnisse aus den Projekten 1 und 2 können uns helfen, bei den Projekten 3, 4 und 5 weiterzukommen. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwelche Tools entwickelt, die Sie dann wiederverwenden können. Auch so können spätere Projekte von früheren Projekten durchaus profitieren und das gilt nicht nur, wenn sie alle gleichzeitig in gleichen Probleme lösen, sondern wenn sie sie nacheinander machen. Das heißt, wenn wir eine Reihenfolge bilden, ist es nicht nur so, dass kein Projekt eigentlich Nachteile erlebt, sondern ist es ist sogar so, dass die Projekte, die später dran sind, auch Vorteile davon haben, dass sie später dran sind. Natürlich wirkt das Beispiel etwas konstruiert. Ja, selten haben wir Projekte, die nur in einer Abteilung stattfinden, Selten haben wir Projekte, die in großer Zahl alle gleich priorisiert ablaufen. Aber mir geht es hier um einen gewissen Punkt. Und zwar ist es so, dass auch Projekte, die über mehrere Abteilungen laufen, sich häufig an einem Flaschenhals in die Quere kommen. Deswegen auch das Beispiel Konstruktion, weil wir es da relativ häufig beobachten dürfen, dass mehrere Projekte gleichzeitig um Ressourcen in der Abteilung konkurrieren. Überlappende Projekte sind okay solange Sie sich am Flaschenhals nicht in die Quere kommen. Das heißt, die Rechnung, die ich eben aufgemacht habe, betrachten Sie die vor allen Dingen auf Ihre Engpassressource auf Ihren Flaschenhalsabteilung. Dann passt das. Dann funktioniert die. Dann trägt das Beispiel. Es ist ein Stück weit egal, was vor oder nach dem Flaschenhalt passiert. Hier müssen die Projekte halt durch. Aber die Ressourcenkonflikte, die Zeitkosten, die Ressourcenkonflikte, die, Pro die Projekte in, in Probleme bringen, die entstehen am Flaschenhals. Warum nehme ich die Konstruktion als Flaschenhalsbeispiel hier? Weil sie es häufig ist. Die Konstruktion hat in den, in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine sehr starke Veränderung ihres Arbeitsinhalts erlebt. Früher von Papier und Bleistift am Zeichenbrett und ähm, wenn ein Gussteil gezeichnet wurde, dann hat der, der Gussmodellbauer Ganz viele Details selber noch, noch eingefügt. Zu heute 3D-Modellierung am Rechner und es muss die Form perfekt sein. Das heißt, der Konstrukteur muss viel mehr Details tatsächlich festlegen, muss viel mehr Details tatsächlich bestimmen. Klar hat er Tools, mit denen das schnell geht, aber er muss es halt auch machen. Dazu kommt noch das ganze Kapitel Stammdatenpflege. Das ganze Haus, das ganze MRP-System basiert darauf, dass nicht nur die Teile irgendwie konstruiert werden und technisch festgelegt werden, sondern dass auch viele andere Sachen zu den Teilen geklärt werden. Dazu kommen noch so Sachen wie Simulationen und, und, und Iterationsschleifen aufgrund von, von Simulationsergebnissen, Leichtbau, die, die hier Anforderungen reinbringen. Das heißt, die Konstruktion hat viele, viele Aufgaben dazu gewonnen die gut und richtig sind, aber die dazu geführt haben, dass sie halt viel mehr Arbeitsinhalt als in der Vergangenheit bewältigen muss. Dazu kommt, dass in einer Konstruktion viele wiederholte Tätigkeiten laufen, nicht am gleichen Teil, aber an einer Familie von Teilen immer wieder die gleichen Schritte, immer wieder die gleichen Stammdaten gepflegt werden müssen, immer wieder die gleichen Überlegungen angestellt werden müssen, die gleichen Rechnungen gemacht werden müssen. Das heißt, die Konstruktion ist prädestiniert dafür, nicht nur als reines Projektgeschäft, sondern vor allen Dingen als Prozess behandelt zu werden, um, ihr, um hier Zuverlässigkeit und, und Geschwindigkeit reinzukriegen. Für mich ist das eine der Aufgaben von Führung, den Mitarbeitern hier durch Strukturen zu helfen. Was wollte ich Ihnen mitgeben mit dieser Episode? Nun, für mich sind folgende Punkte die wichtigsten. Projekte geraten miteinander in Konflikt um Ressourcen. Und das tun sie vor allen Dingen da, wo wir Engpass-Ressourcen haben oder je nachdem welchen Begriff man haben möchte. Hier müssen die Projekte alle durch. Und ich behaupte, es ist sinnvoll, die Projekte durch die Flaschenhälse nacheinander durchzuschleusen, damit man auch tatsächlich Projekte abschließen kann am Flaschenhals. Als das, wir probieren sie alle gleichzeitig durch den Engpass zu pressen und dabei nur alle verzögern. Der zweite wichtige Punkt ist, wenn die Führung die Reihenfolge nicht vorgibt, Wenn die Führung sich weigert zu führen, dann wird eine Reihenfolge entstehen. Die Leute werden einfach entscheiden, woran sie zuerst arbeiten. Und hier ist es bestenfalls so, dass eine vernünftige Reihenfolge entsteht und diese Reihenfolge auch einheitlich über verschiedene Leute gleich gelebt wird. Und schlimmstenfalls macht jeder... Mitarbeiter und schlimmstenfalls hat jeder Mitarbeiter eine andere Meinung davon, was wirklich wichtig ist und die Reihenfolgen der Mitarbeiter passen nicht zusammen. Parallelität hier hält einfach nur alle auf und die Führung muss ihren Job hier machen und führen und mit einer klaren Reihenfolge vorgeben, was in welcher Reihenfolge durch den Flaschenhals durchgeschleust werden muss. Der dritte Punkt, uns geht es ums Geldverdienen. Wir wollen mit der Produktentwicklung Produkte erzeugen, die wir gewinnbringend verkaufen können. Das funktioniert nur, wenn die Projekte fertig werden. Das funktioniert nur, wenn die Produkte gut sind und ihren Markt treffen. Und das funktioniert nur, wenn wir uns dabei nicht intern auf den Füßen stehen. Sie haben jetzt wertvolle Impulse und Anregungen erhalten. Wenn Sie jemanden im Bekannten- und Kollegenkreis haben, der auch hiervon profitieren würde, so freue ich mich über eine Weiterempfehlung meines Podcasts.